è stato un confronto democratico io come vi ho detto quest'oggi sarò il presidente di tutti rispetterò tutti i deputati rispetterò tutti i gruppi wir kommen jetzt gemäß unserer geschäftsordnung zur wahl des Präsidenten des europäischen parlaments herr abgeordneter verhofstadt hat mir vor wenigen Minuten mitgeteilt, dass er seine bereits angekündigte kandidatur zurückgezogen hat de l'Union Européenne. C'est la clé de notre civilisation, c'est la clé de notre histoire et c'est la clé de l'avenir de l'Union Européenne. Merci beaucoup. Da kein Kandidat und keine Kandidatin die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten hat, kommen wir zu einem zweiten Wahlgang. Ich erinnere noch einmal daran, dass gemäß Artikel 16 Absatz 1 der Geschäftsordnung beim vierten Wahlgang nur die beiden Mitgliederkandidaten sein können, die im dritten Wahlgang die höchste Stimmenzahl erhalten haben. Das sind die Herren Pitella und Tajani. Thank you.